Eine Woche später waren wir, wie gesagt, am Bismarckplatz. Dann kam vom Amerikahaus haus ein Wasserwerfer, bis der am Hotten war, war das Wasser alle. Dann kam er wieder und hat Tränengas gehabt. Dann lässt der Hotten die Jalousien runter. Also die Straße war total voll mit Menschen. So, und das, was, ich, was mich geprägt hat, am Bürgersteig, wir waren, neben, wir waren keine Demonstranten, am Bürgersteig neben, kommt uns von diesen fünf Studenten, der Herr von braun Bergens entgegen, Student mit dem schwarzen Anzug, weißes Hemd und Krawatte. Als Zuschauer. Als Zuschauer. Und das war für mich in meinem Leben prägend, dass die, die die zur Revolution aufrufen, nicht unbedingt sind, die die, die Revolution machen.